Moin, oh. äh, willkommen zu einem kleinen Info, beziehungsweise einem kleinen Real Talk Video. Äh, ich bin noch insane müde, ich bin gerade vor zwei Stunden aufgewacht und es ist gerade 16.50 Uhr, aber egal. Ähm, in dem Video geht es immer kurz was darum, ähm, warum gerade nichts kommt, ähm, was ich vorhabe, wie es weitergehen wird und ähm, wo ihr auch, demnächst auch mitmachen könnt. Ähm, als allererstes, warum jetzt in den letzten Tagen beziehungsweise Wochen, ähm, keine Videos kommen. Ich meine, das letzte gescheite Video war hier vor drei Wochen. Ähm, am Silvester. Ja, ist jetzt schon drei Wochen her. Ähm, und es <lacht> hatte viele Gründe. Äh, als allererstes, ich plane insane viele Projekte gerade. Ich habe gerade äh, Team Wars ähm, planen. Was gerade jetzt schon in der Endphase ist. Wir müssen nur noch plugin noch fertig machen und dann einfach mal durchchecken, dann haben wir alles. Ähm, ich plane auch gerade noch ein neues kleines Projekt, was ich später erzählen werde. Ähm, dann, ich filme noch jetzt gerade recht viel, also fast täglich. Und ähm, ich habe ja mit Selbstexperimenten angefangen und äh, habe die Aufnahmen schon durch. Allerdings bin ich noch so gerade irgendwie so stuck in so einem dass ich nicht wirklich kreativ genug bin oder irgendwie Lust habe, irgendwas zu machen, Weil ich wollte es irgendwie richtig gut hinmachen und ich könnte natürlich auch einfach hinrotzen und es morgen hochladen. Will ich halt aber nicht. Ich will es halt ein bisschen, ja, gescheiter halt machen und da fehlt mir irgendwie gerade einfach die Mot äh, Motivation auch die Lust dazu. Und außerdem, ähm, ist vor, ja, fast zwei, drei Wochen leider eine sehr wichtige Person für mich, äh, von mir gestorben. Äh, hat natürlich auch Gründe gehabt, ähm, und ich, ich möchte auch jetzt auch nicht mehr darüber reden. Aber das war auch natürlich ein Riesenfaktor, warum ich so lange inaktiv war. Und noch kaum gestreamt habe dann die letzten paar Wochen. Ähm, und was ich vorhabe, alles äh, zu machen. Also erstens, ich mache gerade das Waro-Projekt. Und ich plane gerade an einem Projekt namens Twitch-Attack. Das heißt, ähm, wie Craft-Attack, das ist für auch das Attack. Aber halt mit der Twitch-Note. Das heißt, jeder kann mitmachen mit zwei Kriterien die später ähm, weiter ja ich kann kein Deutsch halten, nur ne, weiter drauf ich werde es einfach nachher erzählen so, <lacht> ähm, so soll es halt so Craft Attack sein mit Streamern und auch mit Zuschauern ähm, wo basically jeder mitmachen kann und ähm, ja so ein wie, wie Mod Mix aber in besser strukturiert und bessere Planung und mehr Spieler und ich glaube ich mache dazu auch Videos dann auch. Ähm, ich werde es das streamen wie bei ModMix, weil auf dem Kanal habt ihr ModMix gar nicht mitbekommen, aber die, die streamen, äh, die, meine Zuschauer im Stream, die wissen, dass ich da ModMix insane durchgezogen habe, also ich habe da zwei Tage Spielzeit auf dem Server, deswegen ja, Modmix kam weniger durch auf YouTube, aber halt auf Twitch kam da halt einiges. Also wir haben da von Anfang Dezember bis ähm, dem marathon die zwei Wochen richtig durchgezogen. Ähm, ja, und wie es noch weitergehen wird, äh, ganz einfach. Äh, es werden wahrscheinlich entweder gleich viel oder weniger Videos kommen. Grund dafür ist halt erstens, ich streame recht oft. Und ich habe auch gerade weniger Motivation, so krasse Videoprojekte anzufangen. Ich weiß auch nicht, warum, ehrlich gesagt. Und, ähm, momentan geht's noch, aber jetzt die nächsten Wochen, Monaten. Ich bin in der 10. Klasse und ich musste meine Prüfungen, ähm, lernen. Vor allem, wenn es darum geht, dass ich in Mathe auf einer 4 bis 5 stehe. Ja, ähm. Deswegen muss ich da ein bisschen versuchen, das durchzuziehen, weil ich mich dann auch auf eine neue Schule bewerben muss etc. Deswegen ähm, viel privater Stuff, was ich halt machen muss, was halt der Grund dafür ist, dass ich dann weniger YouTube-Videos machen kann. Aber wie gesagt, ich werde dann versuchen, wenn ich ein bisschen Zeit habe, so ein paar Stunden, darf ich dann versuchen halt zu streamen. Stream macht mir auch momentan auch gerade am meisten Spaß, ähm, ist einfach geil. Und zum Thema, wo ihr mitmachen könnt, wegen twitch tag ähm, meine Idee war halt erstens, ich weiß, es ist jetzt der Paywall indirekt, aber halt muss ich halt machen, einfach aus dem Grund, damit wir so wenig wie möglich Griefer bekommen können auf dem Server. Und zwar, es kann in einem twitch tag projekt jeder mitmachen, nicht nur bei mir, aber sagen wir mal, wir haben jetzt 10 Streamer. Und jeder Zuschauer von den 10 Streamern kann da mitmachen. Einziges, was ihr dafür tun müsst, ist... Äh, ihr, braucht, ihr müsst Sub auf dem Kanal sein, auf dem Twitch-Account, ähm, ist auch egal, ob ihr schon einmal wart, beziehungsweise, was soll ich sagen, sobald das Projekt, so, also, man muss äh, Sub sein, entweder gegifteter Sub, also entweder man hat einen Sub bekommen, oder man kauft einen Sub, oder, äh, und, man muss ähm, eine bestimmte Anzahl an Kanalpunkten erreichen. Bei mir sind es 20.000 Kanalpunkte und damit kann man sich dann eine twitch attack Wildcards kaufen. Und wenn ihr Wildcard habt und Sub seid, dann werdet ihr von Discord eingeladen, dann könnt ihr mit uns mitspielen. Momentan ist es nicht begonnen, deswegen ist es gerade äh, noch so, momentan zahlt ist nichts, aber ihr seid dann direkt am Projektstart dabei. Was ich auch ganz geil ist. Ähm, ja, die 20.000 Kanalpunkte zu bekommen ist jetzt mittelschwer, ihr müsst halt recht aktiv auf, auf meinem Twitch-Account sein aber ich sag mal so, der da aktiv auf meinem Twitch-Account ist, kriegt es eigentlich easy hin, so ist nicht ähm, und ja und ähm, man kann bei mir jetzt schon das kaufen den, den Wild, Wildcard mit den Kanalpunkten und muss man sagen halt, sobald man halt das Feature freigeschaltet hat, dass man die Wildcards kaufen kann bei mir kann man es jetzt schon kaufen, bei anderen es immer noch nicht ich muss mal sagen sobald man halt das kaufen kann zählt doch das Sub ähm, und ja das heißt wenn ihr mitmachen wollt seid Sub entweder ihr habt Glück und ähm, ihr kriegt einen gifteten Sub oder ihr kauft einen Sub für ich glaube 4 Euro oder so ähm, ich kriegt da richtig richtig dumme Digga, die sind so funny wirklich ähm, und ihr müsst halt eine Wildcard haben dann kriegt ihr einen, einen Discord Invite und dann seid ihr im Projekt drin ähm, das geile ist halt auch die, die jetzt schon drin sind, aber das Projekt noch nicht gestartet ist, ihr könnt auch ähm, am Projekt mitwirken. Das mache ich immer so, ich lade zuerst Leute ein und plane dann mit den Leuten das Projekt, einfach aus dem Grund, damit die Leute auch mitreden können und sagen, hey, das wäre eine gute Idee, das ist eine scheiß Idee, das könnte man einfügen, das raus tun. Deswegen, wenn ihr, auch, wenn ihr auch mit in dem Projekt dabei sein wollt und auch kreative Ideen habt, die wir umsetzen können oder Sachen, die ihr sagt, ey das wäre super geil, wenn man das reintut irgendeine Regel, irgendein Mod, irgendein Plugin, dann äh, könnt ihr da gerne mitmachen und halt ähm, einfach mitwirken. Äh, und ja, das war jetzt so das Video. Ich habe viel zu viel geredet. Ich bin, ich bin halt doch überhaupt nicht konzentriert. Ich kann heute überhaupt nicht reden. Meine Augen tun auch, ehrlich gesagt, auch ein bisschen weh. Und mein Tag begann damals, als ich eine Tiefkühlpizza gemacht habe. Die 10 Minuten im Backofen waren, auf war die kalt. Ich habe davon fast gekotzt. Ja, keine äh, habt noch einen wunderschönen Tag, ähm und, ja, ich glaube, ich werde heute streamen, schaut auf Twitch vorbei, da, nein, da, oder auf Donny.live. und Jonas, wenn du das Video siehst, bitte fix den, den Namen, der hat extra Donny falsch geschrieben, so ein Hund, alter, ach, und folgt mir auf TikTok, vielleicht schaffen wir sogar noch diesen noch die 2000 Follower, Schaut vorbei oder ich esse euren Hund auf. Oder eure Katze.